Hallo, wir sind das Sound-of-Cyber-Team und wir wollen euch heute unser neuestes Projekt, die Sound-of-Cyber-Website, vorstellen. So, ähm, was ist Sound-of-Cyber überhaupt? Ähm, Sound-of-Cyber ist ein Projekt, in dem es um sogenannte Sonifikation geht. Das ist anders als Visualisierung, wo es um visuell, also um Bilder geht, geht es hier um Sound, also um, um Geräusche und in dem Fall halt bei uns um Musik. Wir wollten das nutzen, weil es eine andere Möglichkeit ist, Daten darzustellen und dadurch ähm, auch Interesse vielleicht wecken kann, wo es ein Graph oder eine, nicht, ein, ein Bild in irgendeinem Sinne nicht kann. Was, was man hier sieht, ist unsere, unsere Pipeline. Das ist das, womit, wie unser System aufgebaut ist. Zuerst wollen wir, generieren wir einen sogenannten Netzwerkgraphen. Das ist ähm, im Endeffekt einfach nur die Regeln, wie wir aus den Daten Musik machen, das kann jeder kann jeder User sich selbst überlegen, damit jeder individuelle Musik haben kann. Ja, wir fragen aktuell eine API mit den aktuellen Corona-Infizierten ab und äh, daraus bekommen wir dann JSON-Code, was dann zu den Tönen umgewandelt wird. Und diese Daten, die von der API auch rausfallen, müssen dann erstmal verarbeitet werden und das, macht bei uns, das machen wir mit Python im Backend. Genau, unsere Website wird dann auf einem ebenfalls in Python geschriebenen Flask-Server gehostet. Flask ist eine Webserverbibliothek, und dieser sendet dann die Musikdaten des Backends, die aufbereitet wurden, an das JavaScript-Frontend. Genau, und diese Daten sind Zahlen und die wandeln wir dann in Frequenzen der Töne und in die Länge der Töne um. Und über JavaScript wird dann beim Nutzer ähm, eine Tonfolge ausgegeben. So, zu unseren Zielen. Unser Ziel war hauptsächlich zunächst ähm, Musik zu erstellen, die individuell zusammensetzbar ist ähm, durch möglichst viele verschiedene Datentypen und wir wollten dabei die API-Belastung möglichst reduzieren, ein intuitives Design erstellen und einen bugfreien Code natürlich haben. Okay, jetzt kommen wir zur Demo. Und zwar haben wir, das ist unsere temporäre Webseite momentan. Wir können hier äh, den audio dann äh, starten und ähm, der hört sich dann so an. Und ähm, wir wollten äh, eigentlich äh, dann noch einen Input machen, aber dafür hatten, das hatten wir zeitlich nicht mehr geschafft. Aber wir können ja zum Beispiel auch, äh, dann hier zum, haben wir gemacht, dass wir Mario-Musik abspielen können. Das war es eigentlich. Und wir wollen uns auch noch mal bei unseren Mentoren ähm, bedanken.